Wie, wie gross ist denn der Wert dieser Aktie im Verhältnis von solchen Sachen, die man beobachten kann. Wie z.B. bei Grün die Aktie macht. Kannst du dir das vorstellen? Also, wenn man ja. jede Aktie, was sie wert ist, ins Verhältnis setzt zu den Gewinnen, die sie erwirtschaftet. Mhm. Dann kann man jede Aktie so anschauen. Da gibt es Firmen, die sind viel mehr wert oder kosten viel mehr, sagen wir es mal so, als sie Grün machen. Und es gibt andere äh, Firmen, wo ja, macht das Sinn. Oder der Gewinn ist ja nicht unbedingt die Grösse, die etwas über die Zukunft aussieht, sondern eher über die Vergangenheit. Also ich, ich sehe das bei mir in der Praxis. Ähm, je mehr dass ich investiere, desto weniger Gewinn mache ich in einem Jahr. Ja. In dem Sinn, aber die Investition hat ja einen guten Zweck. Also, dass ich eben so, äh, beispielsweise einen Raum mehr zur Praxis dazunehmen oder in, der, genau. in dieser Art. Da habe ja. ich Kosten, die entstehen, aber das würde ja für meinen Geschäftsverlauf durchaus etwas Positives bedeuten. Also. Genau. Ja, Das ist absolut richtig. Also es kann auch sein, dass eine Firma, die sagt, ich investiere viel in Zukunft, einen kleinen Gewinn hat, ja. obwohl sie eine Hoche, eine Hoche viel kostet, weil halt viele gesehen hey die investieren in Zukunft, ja. die lohnt sich zu kaufen. Ja. Das ist absolut richtig. Es ist wiederum hey, hey, eine Grössi. Genau. Genau. In Größe Bank noch eine die der Eine Und sie hat wirklich ihre Probleme. <lacht> das ist absolut so. Sie hat ihre ja. Probleme. Wenn du schaust, wie viele Gewinn sie macht und das vergleichst mit den Kosten von dieser Firma, gehst du vielleicht völlig in die falsche Richtung. Ja. Langfristig ist es aber so, dass der Wert dieser Firma nicht langfristig weit weg sein kann vom Gewinn Also irgendwann musst du, wenn du jetzt viel investiert hast, auch einen höheren Gewinn haben. Ja, natürlich. Sonst hörst du hörst dann irgendwann aus investieren ja. und dann hast du auch einen höheren Gewinn, wenn du weniger Kosten hast. Ja, also langfristig muss eigentlich der Gewinn korrelieren, also quasi abhängen von den von der, von der Kosten der Firma. Das muss langfristig eigentlich etwas miteinander zu tun also eine Post, ja. Kurzfristig kann es aber ab, äh, ab, abändern. Darum kann man auch noch andere Grössen anschauen. Man kann sich sagen, eine Firma, die sehr gross ist, sollte mehr wert sein als eine, die klein ist. Und Größe kann man messen am Umsatz, was z.B. macht. Mhm. Oder am investierten Kapital. Oder wie viele wie viel Maschinen gehören drin, oder quasi. Ja. Ja. Äh, wie viele Häuser haben sie, wie viele Immobilien, wie viele... Äh, wie viele auch haben sie, die sie aktivieren was sie quasi als assets auf der Bilanz sind. Also das alles nennt man investiertes Kapital. Und je günstiger eine Firma ist, zu dem, was sie an Assets hat, desto besser ist es, dass man sie okay. kauft. Also, das ist eine der ganz wichtigen Erkenntnisse. Also man kann den Wert und die Kosten der Firma als Verhältnis setzen zu Größe vom Gewinn, vom Umsatz, vom investierten Kapital zum Beispiel. Das ist extrem beliebt. Das erste nennt man es das Kurs-Gewinn-Verhältnis, also Kurs ist quasi Kosten-Kurs-Gewinn, KGV-Verhältnis. Zweitens ist das kurs und das dritte Verhältnis nennt man Markt-zu-Buchwert. Also wie viel ist quasi der Bücher der Firma und wie viel ist wirklich dann an der Börse zahlt für die ganze Firma. Also Market-to-Book auf Englisch oder Markt-Buchwert, Price-Earnings, das ist das kurs gewinn -Verhältnis. Und dann auch äh, Sales Earnings, Price Sales nennt man es dann, äh, das Verhältnis zwischen dem Umsatz, Umsatz. und dem Kurs. Genau. Das sind so wichtige Verhältnisse, wo du kannst schauen kannst, ist der Wert von der Kosten von der Firma gerechtfertigt von der Größe, die sie hat. Mhm. Auch die Dividenden, die du bekommst, zum Beispiel Also, wenn du sehr viel zahlst und kleine Dividende bekommst, ist es sehr teuer. Also, wenn du grosse Dividende bekommst, für relativ günstige Firma, also auch Dividendenrendite sagt dir etwas aus, wie, wert, wie günstig kommst du die Firma über. Ja. All das nennt man Value-Indikatoren. Mhm. Wie viel Value kommst du über für das Geld, das du ausgibst? Und das ist, glaube ich, die erste grosse Lektion. Eine Möglichkeit, Fakten anzuschauen, ist, die Value-Indikatoren anzuschauen.